Für den Tag heute extra noch die Haare gefärbt. Einen Riesenapplaus. Applaus. So, hallo. Mir wurde gesagt, ich soll mich ganz kurz und knackig halten, die Zeit rennt. Das werde ich natürlich wie immer tun. Das Wetter hat gehalten, die Sonne strahlt leider nicht, dafür strahlen wir hier alle umso mehr in bunten Farben meinem fröhlichen Fest. Wir haben hier einen absoluten Luxus. Der CSD bei uns ist ein fröhliches Straßenfest. Wir können Party. zur Ehe für alle. Es könnte alles eitel Sonnenschein sein. Ein Hand durchlassen, einmal Glitzer drüber, alle sind glücklich und zufrieden. Super! Aber, unser Ulmer Neu-Ulmer-CSD ist natürlich nicht so groß wie der Kölner. Natürlich haben wir keine so eine riesengroße Parade wie München, aber es ist hier, es ist unser CSD, es ist ein CSD, der hier stattfindet, der in vielen Städten stattfindet, der in kleinen Städten stattfindet. Und das finde ich viel wichtiger als nur ein paar einzelnen Großen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier so friedlich feiern können, dass wir alle hier gemeinsam sind, die gesamte Stadt hier Spaß hat, ohne Störer, ohne Aggressivität, einfach nur ein schönes Fest. Es ist ein Privileg, dass wir das hier machen können. Es gibt auch Dinge, für die wir weiter kämpfen müssen. So einfach ist die Sache nicht. Niemand garantiert uns zum Beispiel, dass nach der Wahl im Herbst das Adoptionsrecht im neuen Gesetz der Ehe für alle wirklich auch wie gefördert kommen wird. Wenn ist es ist schwer, die Bedürfnisse der Community überhaupt noch in die Politik zu tragen, wenn es nicht mehr neu ist, wenn es gerade nicht schick ist, wenn es nicht gerade wunderbar in die Werbestrategie reinpasst. Wir haben doch gesehen, wie wenig Interesse war denn daran, Homosexualität als Asylgrund überhaupt nur zu diskutieren. Erst als Menschen Tschetschenien tatsächlich interniert wurden, da hat die Politik immer noch zugesehen, hat dann erst also angefangen, darüber zu reden. Ohne eine Nadel, die quasi permanent in den Gemüse und der Politiker piekst, wird sich nichts bewegen. Ihr und wir müssen die Nadel sein die piekst. Und dass diese Diskriminierung, die täglich stattfindet, immer noch hochaktuell ist, sehen wir doch gerade im Thema Blutspende. Die Diskriminierung wurde jetzt noch eine andere Diskriminierung ersetzt, inklusive noch einer exklusiven Frechheit für alle. Früher war es so, dass ein Mann, der ein einziges Mal in seinem Leben nur ein einziges Mal mit einem anderen Mann Sex hatte, nie wieder Blut spenden durfte. So wichtig. Es wurde einfach begründet, es sei eine Hochrisikogruppe, man hat Angst vor Krankheiten, man könne das gar nicht verantworten. Doch stimmt das überhaupt noch? Es ist tief in die Köpfe reingesagt. Wir haben eine moderne Medizintechnik. Die Prüfung von Blutspenden ist schnell, wird routinemäßig immer durchgeführt. Es ist also absolut unnötig und absolut nicht mehr zeitgemäß, ganze Gruppen pauschal nicht zur Spende zuzulassen. Es macht auch einfach keinerlei Sinn mehr, egal wie konservativ man noch sein mag. Fun Fact am Rande: vergleich mal einmal. Fragebögen zur Blutspende in Deutschland mit denen aus anderen Ländern und sei es nur Österreich unsere Nachbarn, wird einem auffallen, dass dort nach dem allgemeinen Sexualverhalten gefragt wird. In Deutschland allerdings nach der sexuellen Präferenz. Ob eine Frau schon mal mit einem bisexuellen Mann geschlafen hat oder ein Mann vielleicht mit einem Mann. Das scheint viel interessanter zu sein, dabei ist es medizinisch einfach nicht mehr notwendig. Spende sind inzwischen schon ein bisschen moderner. Aber selbst stark sind die erzkonservativen Länder Polen und Italien noch viel weiter als wir. So viel zu modernes Deutschland. Doch es geht auch um die sexuelle Identität, die jeder Mensch so ausleben können soll, wie es ihn einfach glücklich macht setzen uns zum Beispiel dafür ein, und das sogar in unserem Grundsatzprogramm, dass zukünftig smart mal Geschlecht nicht mehr zwingend im Pass erfasst wird, dass zur Erfassung der Personalien der Person nicht mehr notwendig ist. Übrigens genauso wenig die geschlechtseindeutige Vorname. Das ist einfach ein Überblick. Hinten, die letzte ne? Minute, ja? Genau. Den größten Punkt allerdings sehen wir in der Unterstützung der Aktion Artikel 3+, Plus, den sich jeder anschauen sollte, unter artikel3.de. Wir wollen Erweitern, und zwar um den Satz, alle Menschen sind nicht nur frei und gleich an Würde, und Rechten geboren, sondern niemand soll aufgrund seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden. Und ich schließe mit dem Satz, den ich jedem Ende sage, liebt einander, nehmt euren Schatz in den Arm, gebt ihm einen Kuss, es ist gut so, niemand hat das Recht, sich bei euch dazwischen zu drängen. Es ist euer Leben, eure Liebe, lebt sie wie ihr wollt wundervoll so. Dankeschön. Danke, Anja Josef. Dankeschön. Dank